Jo Leute, was geht? Hier ist wieder der EMP io der Boss hier vom Boss-Channel. Number mal meine Freunde. Yeah. Und heute mal wieder ein kleines Commentary hier am Start, beziehungsweise so ein Facecam, ich zeige mein Gesicht-Video. Und zwar hat es auch einen bestimmten Grund, und zwar kommen solche Videos jetzt öfter, beziehungsweise so Facecam mit Gameplay-Videos, ja, so wie man das halt gewohnt ist. Und wollte ich ja quasi in dem Video hier im neuen Jahr ankündigen, meine äh, Freunde, genau. So quasi das, äh, wie nennt man diese Sachen, die man sich so fürs neue Jahr so... So, Plat, meine Freunde, ja, das ist das bei mir quasi und wenn euch der Fakt gefällt, ja, dass jetzt mehr so den Boss sein wunderschönes Face so zu sehen bekommt, ja, mit fresher Frisur, meine Freunde, ja, die Seiten immer schön geschliffen, meine Freunde, ja, also da könnt ihr euch drauf gefasst machen, dann gebt dem Video einem Daumen nach oben, ja, denn dann wird der Boss euch loben und ich bin jetzt ganz oben, so wie Michael Jordan, ja, kleiner Füßer hier am Ende und ja, wenn euch gefallen hat, Daumen nach oben, dann werde ich euch loben, euer Boss, oder die wird nach oben, Skull.